Herzlich willkommen bei den Tutorial-Videos zu Zupfnoter, einem Programm zur Erstellung von Einlegenoten für Tischhafen wie Zauberharfe oder Feeharfe. Dieses Programm läuft im Webbrowser und wir zeigen nun, wie man damit arbeiten kann. Man startet Zupfnoter entweder hier über diese Webseite oder man geht auf zupfnoterweichel 21de Wenn man zum allerersten Mal auf dieser Seite ist, dann kommt dieser Demo-Titel. Wir möchten aber darstellen, wie man selber Musik schreiben kann. Dazu klicken wir auf Create und geben eine Nummer an. Die ABC-Nation verlangt, dass ein Stück immer eine Identifikationsnummer hat. Und wir fangen mit dem Welthit an. Alle meine Entchen. Das ist der Titel des Liedes. Wir schreiben es doch mal richtig groß hier. Alle meine Entchen. Das ist der Titel des Liedes. Wenn ich jetzt das... Anlege, dann hat er ein neues Lied erstellt mit zwei Stimmen. Da wir mit der ersten Stimme anfangen wollen, kommentiere ich die erste die zweite Stimme aus. Das geschieht durch ein Prozentzeichen hier an der ersten Zeile, an der ersten Spalte. Und nun gebe ich die erste Stimme ein. Das berühmte Lied geht wie C D E F G G A A A, A, A G A A A, A, A G, F, F, F, F, F E, E, G, G, G, G, C, genau so war das glaube ich. Wir hören es mal an und schauen was passiert. Genau, stimmt, aber hört sich jetzt nicht so prickelnd an. Das heißt, es fehlen offensichtlich die Längenangaben. Das heißt, ich mache jetzt mal diese beiden Gs hier. Dieses G wird äh, zwei Schläge ausgehalten und das G auch zwei Schläge. Dieses G sind vier Schläge. Dieses G braucht vier Schläge. Das sind zwei Schläge und zwei Schläge. Und das hier sind nochmal vier Schläge. Wir hören uns nochmal an. Ja gut, es scheint zu stimmen, aber es ist noch etwas langweilig, weil es so langsam läuft. Dazu erhöhe ich einfach mal die Beats per Minute auf 180 und lasse es nochmal laufen. Jetzt sind wir eine schöne Gegend, wo es sich ordentlich anhört. Was uns hier noch fehlt, sind Taktstriche, die füge ich jetzt einfach mal hinzu. Ich habe ich vorhin schon die Leerzeichen eingefügt, damit ich weiß, wo ich mal die Taktstriche einsetzen kann. Taktstriche sind senkrechte Striche oder Vertical Bar genannt. Ich habe keine Ahnung, wie man die auf Windows erreicht, aber auf Maxi ist es Alt 7. So. Wenn ich nochmal Render sage. Dann sehen wir hier die Noten. Die Noten sind ein bisschen groß, also zoomen wir hier mal rein und sagen, gehen auf Medium, dass wir alles, sodass wir alles sehen können. Damit haben wir das allererste Stück erstellt für, äh, die, äh, für die Harfe, alle meine Entchen. Alles weitere kommt im nächsten Film.